Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Zusammen mal alleine und wir werden heute wieder mal etwas spielen. Wir äh, like nicht Und like nicht vergessen und viel Spaß mit dem Video. Und Wettbe Okay. Das sind, ich glaube, das ist die Map, wo die ganzen Dias sind, ja. Leute nicht wundern, dass äh, das Essen heute ich jetzt gerade äh, Heidelbeeren, also Blaubeeren. Ich muss mein, noch Most, oder? Muss es auch Muss es Mos Traubensaft, Halt, aber es sneigt einfach nicht. was ist Ich kann Yeah. Ich glaube, ich lasse so. sicher, aber wir ja gerade eine Aufnahme, also... ...dann ist er dann nicht mehr. Ich habe Los. glaube ich mal Team Pink oder Team Weiß pushen. Du bist Team Pink. Ah, Team Weiß und Team Grün, sorry. Das hole ich mir noch schnell die Dias. Und zu kiesen. Und zu kiesen. Ich habe wirklich gewinnt noch eine Runde. <lacht> Hoffentlich habt ihr Grün keinen äh, Bedrock, äh, ob sie dann, war gerade ziemlich lust. Ja. War, lost. Ja. Oh. war knapp. Was ist du easy? Jo. Ja, ich weiß easy Ich glaube Tim Blau ist ja ah, Tim Blau. Das heißt jetzt auf die EDIOS, also auf die Bismarckte. mein, Moin, Herr ja, Moin, Und weg. Hä? ich wäre bitte gerade gestorben. Ist das ich, äh, noch ich bombardiert? Kann man so von München einfach so wie Na, das war auf dem Weiß. So bitch was safe nicht. Ich hab fast Leider klatscht. Schaut. ein Baum so. Ich hab auch Runden noch, noch derer. Ich bin auch <fuss> <fuss> Was ist denn <fuss> Na nee. ja, Mann, wir lang fliegen. Zehn Stunden. Bist du mhm. Ich glaub, der hat uns ich, ich glaub, der hat uns ein paar Kats dran. Wie Combo, Der ist, Der war, der war zwei Hits. Ich weiß, aber sie dass es auch nicht überlebt. Ich glaub, der weg. Ja, gut gut. Ich jetzt safe Markus, gib mir bitte für Kombo da. Ja, ich spiele nicht so schlecht. Nein. Tut er nicht. Das ist aber auch gut. Ich bin vielleicht gibt es irgendwas? Ich dachte, das war komplett Jetzt Muss ein bisschen safe. Na, also was was ich campet in meiner Base? Und warte bis der so Time ausgeht. Ich hab das nicht gesehen. Nimm nicht an, nimm da nicht auf. Das macht er. Jo. Okay, ich glaub der Check a quit. Was los? Aber ich glaube, der hat Schutz zu vier. Ich glaube sogar. Ich glaube auch sogar. Was haben wir da noch in Wasser? Das was war schon ein bisschen witzig. Glaube. Bist du gerade besetzt? Ja. Ja, Genau, Mathe, also Football wo ich war, genau. glaube, das ist jetzt unsere letzte Runde, die wir spielen werden. Ok. O se da na teren bodda. Dobrý. Dobrý. Jo věč vidět. Warte, also ich probiere mal kurz ein paar Blöcke zu kopieren. Das wird <wär's> zwar <für> ein komplett <lacht> wahrscheinlich, aber probier mal. Ey, du warst nicht weiter. Okay. warte. Ich bin ich Ich liebe, ich liebe äh, Hellbeeren. Also Ballbeeren. Ja. Oder. Ach, sorry. Ich bleibere, glaube ich. Epp, epp, epp, hm? Ach hier. Ach Hallo. Hallo, noch nicht sehen, ich doch Nein, mir kommen wir kommen mit pushen. Ich, bin ich Ja, und ich habe ja. ja? Ja. Hallo, Martin. Ne? Ist nicht. No! No! What the fuck Leute, so. wir schauen noch kurz Marty zu, bei, also zu und ja. Ich habe euch kurz Martin seine Sicht rein. Jetzt war ein bisschen verzögert, aber ich hoffe, das macht nichts. nice Ich habe Wir haben mal von äh, Blaubeeren rein. Spot, auf Pots. Ja, ist Mann, warum ist das die ganze Zeit? Hm? Was ich weiß ich, ist einfach so. Tim ja. ja, Rot? Warte mal, was, ins Tim Weiß und Tim groß? Tanksleben haben nicht. Aha, die im Rosenhaus sind ihre Nachbarn. Oder noch. Hm. Ja. Die gehen ihnen nur die Puschen ja, ich check's nicht rum, aber ich mach ja nicht so ziemlich Banane. Nein. Hm. <lacht> Na gut. Na gut. Na, Entschuldigung, das muss sie, wieder. Um. Um. Hauen. Halbwegs muss es ein bisschen den am Park beheben. Oder nur kurz kurze Zeit. Aber wer steht Schutz 2? <lacht> Geht's schon Warum bin ich die ganze Zeit gepusht? Nur wenn ich... Es leben ja nur so viele Teams. Geht's schon ein Team Less pushen? Denk mal. er. Geht's schon mal, du! Jetzt aber 200, die Kuh gleich feiern. das. Hm? Hm. Oh! Leute, oh. oh. oh. oh. dieses Aufschlag hat überlebt. So, lacker. Ja, so. Er hat schon verlassen, aber bitte. Na, na dann, ciao, auf Wiedersehen. Äh, ihr könnt mich auch verlinken. Ich stecke wieder meinen Discord-Server in die Videobeschreibung und ja, bitte bewertet den Part. Und ciao, weiter.